Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033. Äh, ich habe jetzt ein paar Mal neu starten müssen, weil ich ein paar Mal verreckt bin. Habe dafür aber auch einige Erfolge bekommen. Ich habe genug, ich 50 mit dem Luftgewehr, 100 mit dem Sturmgewehr, 100 per Kopfschuss oder 20 per Kopfschuss. Äh, ich habe jetzt einige Achievements zusammen wieder. Das Ding ist einfach so gut wie ein Sniper, das ist voll geil. Ey, ich glaube das wär's dann schon. Ah oh, ne, da ist noch einer. gut man kann es probieren hat da nicht ganz so weit gereicht gehofft Blöd ist der Lichtschall, den verrät, ne? Okay, ich glaube, da ist gestorben, deswegen. Kann verblutet sein. Ups. Wollte ich nicht. Sind hier Feinde? Boah, endlich gespeichert. Okay, das sieht boah, mehr nach dem Friedhof aus. Ekel. Immer noch. Ja, ich kenne es wie gesagt. Ich kenne es noch. Ich finde das trotzdem schlimm. ich wieder zu mir kam verlor ich jede hoffnung gefangene wurden hier für sklavenarbeit oder zielübungen benutzt warum sollten wir zögern lasst uns diesen roten spion abknallen und fertig sollen wir nicht lieber den sicherheitsdienst rufen Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? <lacht> Gutes Argument. Also gut, du oh roter Abschaum. Biete zu deinem Marx oder sonst wem. <lacht> Wenn du um Gnade winselst. Eine Sache liebe ich bei den Börsen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Bist du das ist anders? Zeichen ich bringe dich besser zu mir, egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Ja, der Panzerwagen, super. Ich liebe das Level nicht. Schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller, gibt er einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mache den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der Schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Schön. Du solltest das Geschütz bemannen, dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also Leute, viel Glück. Sehr schön. So, ihr werdet gleich sehen, wieso ich das Level nicht mag. <lacht> Ich muss mit L den Turm drehen und mit R hoch und drunter gucken. Ich kann nicht alles mit dem linken Stick machen. Das ist ein bisschen ein Problem, aber naja. Und ja, ähm... Mit 4 kann ich hupen. Aber immer nur so kurz. Ich kann nicht lange gedrückt halten. Ich hupt trotzdem kurz. Ah, ich es lustig. Okay, ich kann noch nicht schießen übrigens. Aber wie gesagt, noch nicht. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Äh, wir, wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Wir müssen Mohnen liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! So, und jetzt geht's los. Jetzt wird's lustig. Die Herren verfolgen uns nämlich jetzt. Und ich muss denen ihr Fahrzeug in die Luft sprengen. Und gleich da kommt dann das nächste schon angefahren. Ähm, und wie ihr seht unten rechts, der. Das ist ein Hitze-Counter. Der geht eine Zeit, bis er voll wird. Aber der erhitzt sich auch tatsächlich. Das wird noch ein, zwei lustige Level jetzt hier leider. Volltreffer. Und also ich bin letztes Mal voll in die Situation gekommen, dass das Ding einfach mal fertig war. Also komplett überhitzt. Das ist nicht von links, Junge. Also von seinem Links wahrscheinlich schon. Achso, der probiert das Tor kaputt zu fahren und ich muss jetzt gucken, dass die uns nicht alle töten da drüben. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich weiß, dass die hier auch explodieren können. Mal so zum Zeigen. Oder auch nicht. Besser nicht, besser nicht, besser nicht. Wir räumen jetzt hier zuerst mal auf. Und die machen weh, wenn die explodieren in meiner Nähe übrigens. Also ich muss da ein bisschen aufpassen beim Schießen. Sieht doch schau sauber aus ich glaube wir brechen jetzt durch so wie es so wie er anlauf holt <lacht> bitte fahr los schön was von hinten da kann ja niemand kommen wahrscheinlich von da gleich ich war kurz bis er da ist. So. so sieht doch schon. Okay, da bin ich letztes Mal gestorben, also es läuft schon besser. Jetzt, jetzt hat er mich gezwungen, gezwungen nach vorne zu drehen, weil jetzt kommen andere Probleme. Nennen wir es mal so. Okay, gegen den Panzer mache ich glaube nichts. So, und der hält jetzt einfach mal den Kahn hier. Ich vermute mal, der ist aber ausgestiegen. Also nicht, er ist ausgestiegen, aber der Wagen ist weg. Nicht mehr funktionsfähig. Und ja, wir kriegen eine ganz schön auf die Schnauze. Das war tatsächlich ein Problem für mich, ein bisschen... Aber ich glaube, wir haben es gut geschafft. <lacht> okay, da kommt eh gleich nach. So jetzt. Wow. Okay, das war noch nicht... Das, was ich gemeint habe. Ich glaube, das kommt gleich. Ja. Also wir schaffen, dass die U-Bahn runterfällt. Das finde ich schon mal ganz schnafte. Aber wir sind in der offenen Zone vor allem. Das ist ein bisschen ein Problem, ne? Wir sind in der offenen Zone und... Ich glaube, jetzt kommen Monster, wenn ich es noch richtig habe. Ich kann übrigens nicht... nicht wegdrehen. <lacht> okay. So, letztes Mal habe ich hier das beendet. Äh, und dann noch eine Folge gemacht, also ich weiß noch ein bisschen, was kommt. Ich habe irgendeinen Schlüssel dabei jetzt. Okay, ich habe schon eine Gasmaske. Nice. Okay. Ah, jetzt kommt das nächste Level. Ja. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Wieder einmal lag ich falsch. Ja, kommt leider oft vor. Man denkt immer, es wird besser, aber. Tatsächlich wird es jetzt noch ein bisschen mühsamer. Ich mache mal die Shotgun bereit. <lacht> Wobei die kann er ja auch kurz nachladen. Vielleicht ist die gar nicht so dumm. Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, duken oder schießen! Ja. Wow! Bleib einfach mal unten. Ich glaube, dieses Level kann man ganz gut machen, wenn ich unten bleibe. Und einfach hier rausschießen. Irgendeine Granate werfe ich halt jetzt, ich weiß nicht welche. Ich fände es aber nett, wenn wir ein bisschen schneller fahren. <lacht> Schön. So. Ja eben, man kann hier am besten unten bleiben, tatsächlich. Ja, hier noch kurz nachladen. So. Oh, Gott sei Dank, dass sie Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Ja, links hat man schon gesehen, jetzt das erste von diesen Drecksviechern. Ich bleibe unten, ich bleib unten, ist mir egal. Und jetzt haben wir eine kleine Achterbahnfahrt, tatsächlich. Ich bleibe unten und ja, das war eine sehr gute Landung. Stabil. Ich brauche unbedingt den nächsten... Ich weiß, dass es in der nächsten Stadt das Upgrade gibt, dass, die, dass der Druck nicht abgebaut wird. Auch wenn ich Überdruck aufbaue. Das wird, glaube ich, so wichtig sein mit der Waffe. Weil ich finde die echt gut eigentlich. Aber der Druck baut sich halt einfach immer langsam ab. So. Ich mach mal die Shotgun bereit. So. Weil die Viecher hier... ...die sind nervtötend. Also wirklich schwer und stark. Die halten zwei Shotgun-Schüsse aus wieder. Äh... Halten sich aber auch gerne mal am, am Wagen fest. So wie der Kumpel hier. Oder hauen von der äh, von den Waggons aus auf uns ein. So wie der Kollege hier. Das nachladen lassen. Okay, ich muss doch das MG nehmen wegen Tempo gerade. Haben wir noch einen dran? Ja, haben wir. Okay, das war jetzt äh, Cutscene. Da kann ich nichts mehr machen gegen. Bei dem wird nicht mehr viel los sein. Ich buck mich, ich duck mich, Liga. Aber lad kurz alles nach während der Fahrt. Weil ich will da nicht wieder irgendwo... Oh nein, nein, nein. Oh, Okay. Also, äh, wir gehen ganz kurz mal in den Wagen. Ich zeige das kurz. Das habe ich letztes Mal gemacht. Äh, wir können hier ganz viel Moon und so mitnehmen wieder. Das würde ich auch gerne machen. Da war eine Sprengfalle, deswegen laufe ich so schnell. Äh, außerhalb des Wagens links sieht es genau das so aus wie jetzt gerade eben. Das war irgendein Einsatzwagen oder so, ich weiß nicht genau was. Äh, aber auf jeden Fall liegt da ein Journal. Äh, Ja, ich habe Verteidigung, habe ich noch was mitgenommen, das Depot habe ich nicht gesehen erstmal. Aber ich habe eh ganz viel nicht eingesammelt, leider. Also wir lassen das. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz pausieren, um das zu lesen. Jetzt muss ich glaube ich nach hinten. Um rauszukommen. Da hinten ist sonst eben nichts mehr. So. Ja, die Sprengen fallen. Halt. So. Ich mag das Level überhaupt nicht. Ich glaube, diesmal bin ich von Anfang an den richtigen... Nein, bin ich nicht. So. Äh, ja, mein Controller pulsiert abartig. Und irgendwas keucht hier. Und ich weiß nicht was. Und ich würde gerne hinweg hier, ehrlich gesagt. Äh, deswegen würde ich in die andere Richtung weiterschleichen. <lacht> Für den Fall hier unten fürs Close Combat, habe ich allerdings die Shotgun bereit natürlich, dass da ja nichts passieren kann, hoffe ich mal. Okay. Nach Babels Tod, war ich allein. Ja, das klingt jetzt mal einfacher als es ist, würde ich sagen. Boah, Spinnen. Ich hasse es. Ganz ehrlich, ich finde es richtig eklig. Ich habe nicht direkt eine Spinnenphobie, aber ich finde es so eklig trotzdem. Äh, die Fallen lösen wir jetzt mal nicht aus. Wäre ganz schnafte ne? Ah, okay, ja, gut. Hallo. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. alles klar ja, der hat natürlich einfach hier oben ich lade mal kurz meine taschenlampe sicherheitshalber wobei ich nicht denke dass es nötig wird Okay, das war mal das. Und jetzt werden wir gleich angegriffen. Das kenne ich sogar noch. Äh, und zwar klettern die da drüber und da drüber. Eigentlich. Da oben kommt nichts raus, soweit ich gesehen habe letztes Mal. Auch wenn es theoretisch möglich wäre, glaube ich. Aber sie haben das nicht gemacht. Aber was diese komische Welle war... die wollte ich ja so los äh, ich würde gern wissen wann die kommen die die wollen uns voll auf die folter spannen da habe ich es so gesehen <lacht> direkt nachladen das Ist erledigt kommt ein ekliges Krabbelvieh Da kommt noch einer Ist eigentlich klar, dass sie mehr auf mich gehen, aber also, auch weil ich vorne stehe, halt jetzt. Mich nimmt immer Wunder, dass Hydrophänien sind Panzer. Töten sie zehn Feinde hintereinander, ohne selbst Schaden zu nehmen. Okay. Und somit wäre es gewesen mit dem Panzer, ne? Ach so, das sind die die Screamer da. Ich will dieses Ekelvieh vor allem loswerden. Okay, Viereck, vier, vier, ganz viel Viereck. Nein. Okay. Ein Moment. Entschuldigung. So, wir sind wieder da. Äh, ich habe jetzt nicht den ganzen Kampf nochmal, wir sind am Anfang des Kampfes eingestiegen zum Glück. Äh, was mir aufgefallen ist, dass der Typ hier schon von Anfang an tot ist plötzlich und ich glaube, der ist erst nach dem Scream gestorben. Also nach diesem ersten Wellending. Ich war mir ziemlich sicher, dass der vorhin am Leben war eigentlich. mal kurz die Shotgun komplett nach, ist halt ein richtig risky Ding hier. Muss jetzt mal sein. Bin ich der letzte Überlebende? Hm. Rennen. Habe ich ein Medipack? Bitte. Okay. Und plötzlich ist die Tür offen. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bollis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Polis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Ja, probieren wir mal. Ich weiß nicht, wo es durchgeht. Ich renne jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, aber. Ah, ist zwar die Stadt ist zwar eine Station. Könnte passen. Oh nein, ich weiß, was das. Ist. Scheiß kleine Rattenviecher. Okay, aber da hat gespeichert. Ich würde jetzt mal beenden. <lacht> da hat ja vor dem Captain gespeichert. Also. Ich probiere das mal sicherheitshalber. Der müsste vor dem Captain gespeichert haben. Jawohl, alles klar. Dann machen wir das nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Adrian alles, mit Zucker, Cheerio! Und wir sind sogar ziemlich wieder da, wo ich aufgehört habe. Also ich habe es in einer kurzen Session eigentlich alles wieder aufgeholt. Das ist cool. Ich hoffe, dass ich bald weitermachen kann. Irgendwie reizt es mich gerade mehr als bisher. Also, ja. Danke und bis zum nächsten Mal. Cheerio!